Willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin unterwegs mit David in Norwegen und das für ganze zwei Wochen sind wir zusammen auf einem Roadtrip unterwegs und heute Abend haben wir hier unseren ersten Spot gefunden. Bauen jetzt erstmal unser Zelt auf, machen uns einen richtig netten Abend, bevor es dann morgen richtig losgeht. Ich glaube, das ist einer der schönsten Campingspots, die ich jemals gesehen habe. Ich glaube, es wird eine richtig geile Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen, wir hatten jetzt eine richtig geile Nacht im Zelt, waren erst so um eins oder halb zwei im Bett, weil es so hell war einfach noch, ähm, so spät. Wir gehen es heute ein bisschen entspannter an, ähm, fahren wahrscheinlich äh, heute nicht ganz so viel wie die letzten Tage, die letzten Tage sind wir doch ganz schön viel ähm, gefahren jetzt erstmal, haben Strecke zurückgelegt, jetzt ganz entspannt, äh, los, ein bisschen ähm, auf gutes Wetter hoffen, jetzt ist noch relativ bedeckt, ähm, ja, ansonsten möchte ich jetzt immer sagen, packen wir das Zelt zusammen und dann geht's ab. When you see my face So get you out Get you out You never ask If you wanna be my lover you, you have got to give Big joke in my mind Big joke in my vibe Big joke in my vibe Have okay little bit It's gonna be alright And it is So Freunde, das ist der absolute Wahnsinn. Wir haben uns hier gerade mal angehalten und haben so eine geile Sicht. Wir sehen da im Hintergrund schon die Berge vom Jotunheimen äh, Nationalpark. Da sehen wir sogar schon ähm, ja, den Gletscher, richtig viel schneebedeckte Berge. Und das, obwohl wir hier gerade bei 20 Grad sind, absolut genial. Ohne Scheiß, Norwegen, du bist gemein. Wir kommen ja einfach nicht von der Stelle. Alle 100 Meter, alle 10 Meter könnte man gefühlt anhalten, Fotos machen, einfach die Landschaft genießen. Es ist viel zu krass. Wir sind jetzt hier oben auf dem Dalznipper Aussichtspunkt. Haben, glaube ich, das krasseste View der Reise bislang, oder? Auf oh, jeden Fall oh, scheiße. Hier der übliche Camping-Struggle, Super nettes äh, Camping-Ehepaar, ähm, das uns freundlicherweise das hier sogar einfach laden lässt, sehr sehr geil. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass wir heute bei diesem Campingplatz gerade noch mal gehalten haben. Wir haben jetzt unsere Sachen geladen und währenddessen haben wir mit dem äh, Betreiber vom Campingplatz gequatscht und der hat uns ein paar richtig geile insider tipps gegeben. Wir zeigen euch jetzt mal, was der Plan für heute ist. Ja, also wir sind jetzt hier. Wir werden jetzt hier rüberfahren nach Solvorn und dann fahren wir weiter hier hoch bis äh, zum Jostedalsbreen Und dann fahren wir die Straße wieder runter und tatsächlich ähm, wollen wir dann über Nacht unsere Wanderung starten, so gegen 1 oder 2 Uhr, sodass wir dann früh morgens wenn die Sonne ähm, aufgeht, ja einen richtig schönen Blick über diesen Fjord haben werden. Dann sind wir sehr gespannt, wie das funktioniert, wenn dann in der Dunkelheit also starten. So richtig dunkel wird sich hier nie zum Glück. Und äh, ja, das wird auf jeden Fall, denke ich, eine sehr, sehr spannende Sache. So, wir kommen jetzt hier gerade von der Wanderung zum Gletscher.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 Wow. 1.42 Uhr 42 genau. sind jetzt gerade seit 5 Minuten circa unterwegs und sind jetzt auf dem Weg auf den Molden. Genau, also wir sind hier ausgestattet mit Taschenlampe, es ist dann doch ein bisschen zu dunkel hier im Wald. Aber äh, der Sonnenaufgang, der wird bestimmt spektakulär. Wir sind wird richtig nice. Wir sind richtig high. Wir haben es gleich geschafft. gleich oben. So, Freunde, wir sind jetzt hier angekommen auf 1100 Meter Höhe circa und äh, haben eine richtig geile Sicht hier auf die Fjorde. Warten jetzt gerade auf ähm, ja, den Sonnenaufgang. Ist relativ frisch, wir haben jetzt sogar das erste Mal Mütze auf. Ähm, <lacht> wir. <lacht> Aus meine Mütze. Wir freuen uns auch mega, wenn jetzt gleich die Sonne aufgeht. Dann kriegen wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen Wärme ab direkt. Und äh, ja, jetzt ist Zeit fürs Genießen. Wir wollten euch jetzt noch mal kurz erzählen, wie viel eigentlich ähm, so die Grundnahrungsmittel kosten. Wir waren nämlich äh, gerade mal einkaufen. Obwohl wir natürlich Proviant für die zwei Wochen eigentlich mitgenommen haben, kommt man ja doch irgendwie nicht drum herum. Wir haben irgendwie sechs Packungen Brot gekauft, aber die waren nach zwei, drei Tagen schon weg. Die haben wir schnell weg. Äh, die haben wir äh, schnell verputzt. Ja, Deswegen haben wir uns jetzt hier so ein Brot geholt. Äh, 750 Gramm für umgerechnet 34 Kronen, also so etwa 3,40 Euro. Ne? 3,40 Euro für ein Brot, Na, also ja, ja. normal. Pi mal Daumen. Dann äh, 30 Kronen für zwei Avocados, also 1,50 Euro pro Avocado, das ist es denke ich eigentlich, ich weiß nicht ob die im Angebot waren, ich glaube ja, ne? Ja die waren im, ja, die waren im Angebot, Angebot. Ja, ja. also das ist also in der deutschen oh, sogar, das, das ist ein guter Deal gut. gewesen, wir haben uns ja. gedacht, da schlagen wir mal zu. Das ist gut. Und, Und das, dann natürlich richtig gönnerhaft noch ein Smoothie, also das haben wir natürlich ein bisschen reingehauen. Der hier kostet jetzt schon so 3,60 ja. ja, Euro, 3,70 ja. Euro oder so. Ja. ja, ich hoffe wir können euch mal kurz einen Einblick geben, das nun mal by the way. Auf jeden Fall, jetzt geht es erstmal weiter. Leute, mal ohne Scheiß, wir sind jetzt hier gerade an einem der ja. heftigsten Spots ja. überhaupt. Und irgendwie klingt es schon nicht mehr glaubwürdig, wenn wir das sagen. Ähm, weil wirklich ein geiler Spot den nächsten jagt. Hier hinter uns, seht ihr das? Da. Genau, da. Das ist ein Fjord, den wir von hier aus gerade richtig geil sehen konnten. Ja. Und jetzt ähm, hinter uns vor allem dieser geile Wasserfall. Tada! Und das ist nur einer von vier. Das ist nämlich der vierte, der letzte im Tal der vier Wasserfälle können wir nur wärmstens empfehlen. Jo. So Freunde, das war es auch schon mit unserer Reise in Norwegen. Ich hoffe, ihr habt einen richtig geilen Einblick bekommen in unseren Roadtrip. Hat mir auch richtig viel Spaß gemacht. Und jetzt, bevor ihr abschaltet, auf jeden Fall hier nochmal der Hinweis. Das haben wir noch gar nicht angesprochen. In Norwegen, da gibt es gerade eine riesige Waldbrandgefahr. Also auf jeden Fall kein Feuer machen. Und ähm, ja, tatsächlich gibt es natürlich auch eine Ursache dafür. David, wie sieht denn das aus? Wir haben mit Norwegern gesprochen und es ist wirklich so, dass jeden Tag neue Rekorde geschrieben werden, was die Temperaturen angeht und natürlich auch die Trockenzeit. Und das äh, letzte Mal war es so schlimm 1903. Gebt euch das einfach mal. Es ist einfach über 100 Jahre her und ja. äh, es ist wirklich sehr alarmierend. Es gibt viele Brände, gerade auch im Osten von Norwegen. Und äh, da sieht man einfach mal, es ist langsam an der Zeit, dass wir mal überdenken sollten, wie wir leben. Und äh, jeder von uns kann dazu beitragen, die Welt einfach ja, besser zu machen. Es klingt ein bisschen ausgelutscht, ja. aber ist es letztendlich gar nicht. Ist es ist ähm, mit unserem Verhalten, äh, jeden Tag können wir letztendlich ja. ähm, entscheiden, wie, ja, wie groß unser Fußabdruck letztendlich hier sein wird. Ja. Äh, ob wir jetzt ähm, halt das Licht ausschalten, ob wir sparsam duschen, ob wir weniger Fleisch essen oder generell ja. tierische Produkte. Das äh, liegt an jedem Einzelnen und deswegen hier nochmal der Appell, wir haben es gesehen, wir haben den äh, Waldbrand gesehen und das sind ja. nur die Anfänge. Lasst uns zusammen dran arbeiten, Leute. Nochmal am Ende dieses Videos. Und trotzdem wollen wir das äh, Video natürlich mit einem äh, positiven Gefühl ähm, beenden. Norwegen ist noch unheimlich schön, Norwegen hat... Ja unheimlich viel zu bieten, ja. also da ist natürlich alles weggebrannt, noch nicht ja. und ähm, deswegen Leute, fahrt auf jeden Fall nach Norwegen, ähm, ihr werdet es nicht bereuen und wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Video wieder, ich hoffe ihr hattet auch Spaß, ähm, ja, dass David mit dabei war, schreibt gerne mal unten in die Kommentare, ob ihr ihn gerne nochmal dabei hättet und <lacht> wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video, macht's gut.